Ich habe Fehler, war zu jung, die Geduld war nie da War zu jung für diesen Tag, an dem, dem ich, ich hier Vater werd es sind diese Tage, an denen ich die Sekunden zähle Keine Hoffnung bleibt, aber Wunden, die mich weiter quälen, Machen meinen Kopf kaputt, ich werd krank Narben sitzen tief und es raubt mein Verstand Denn Blicke werden leer, so dass mein Herz keine Verse mehr Spüren kann, das wär nicht fair Habe keine Kraft mehr, um es zu erklären Also redet mich nicht voll, denn ich werde mich wehren Denn er ist mein Stolz, ich ernenne seinen Namen John Pantelis mein Sohn, bitte bleibe stark Du hast gekämpft jeden Tag gegen Krebs Du bist ein tapferer Junge, der hier lebt, ein Kämpfer wie Daddy, der dich braucht, im Herzen sucht und glaubt, er wacht nur noch auf, wenn du vor mir stehst und hörst, was ich dir sag, denn du bist mein Leben, mein Segen, den ich hab. John, bitte komm und verzeih mir meine Schuld, ich weiß, ich habe Fehler, war zu jung, die Geduld. War nie da, war zu jung für diesen Tag, an dem ich hier Vater wert. John, bitte komm und verzeih mir meine Schuld, ich weiß, ich habe Fehler, war zu jung, die Geduld. War nie da, war zu jung für diesen Tag, an dem ich hier Vater wert.